Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone. Heute spielen wir Arena. Wir hoffen, dass wir einen Paladin bekommen. Oh, wir bekommen keinen Paladin. Das ist jetzt scheiße. Was nehmen wir denn von den drei? Natürlich Jaina. Das magie wird Magiewert alles ficken. <lacht> hm. Oh, das ist ziemlich stark für sechs Mana. Das hier ist ein Must-Have in der Arena. Oh mein Gott. Nimm ich das jetzt echt? Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe, dass ich noch mehr Drachen dazu bekomme. Das ist auch ein Muss. Ach, ich hätte den Snow Snuggler nehmen sollen. Passiert auch etwas early game ich hoffe ich werde noch ein paar später bekommen Ach. Hm, hm, hm, hm. ich nehme mal lieber den hier da ich noch keine meshs wirklich habe Das ist wie ein Taunt, kann man sagen. Ist zwar nicht perfekt ein Taunt, aber fast... Boah. Oh. Aber... Es lohnt sich nicht. Hier nehmen wir den Frostbow. Und den nehmen wir auf jeden Fall. Ich denke, dass wir das Besseres machen können. brauchen wir auch noch auf jeden fall den hier im kaum late game alter okay, hier haben wir doch mal was sind wir auch auf jeden fall mit haben wir nichts viel zu wenig das lohnt sich nicht dann das nein ich hätte oh, warum habe ich oh nein ich hätte Flame neben nehmen sollen ach ich bin so blöd manchmal Und dann nehme ich von dem Flame Strike komm den Ogre. Der ist zu strong. Hmm. Naja, kann was werden. Oh Gott, keine Rückmeldung. Ah doch, jetzt. Ich dachte schon, das Spiel stürzt ab. Oho, wir spielen gegen Jaina. Mal schauen, was das spielt. Ich denke, es wird sich lohnen, den hier rauszukollen. Oh, es spielt gar nichts. Und wie sich das lohnt, den rauszukollen. Es spielt hoffentlich was mit drei Leben und wir treffen den Juggle. Oh ja, wenn wir den Juggle treffen, das wäre. Ach ne, es würde gar keinen Unterschied machen. Wir treffen den Jäger so, was bringt uns nichts. Die Coins haben wir verschwendet, Alter. Hmm. Ich einen Zauber erstmal. Oh. Ach, nicht dein ernst ja das ist wohl relativ gut gelaufen für den dude Oh, ich bin so behindert ich kann nicht mal rechnen ich kann nicht mal rechnen scheiße ja, wir haben jetzt hier einen guten removal Hm, war klar, dass du damit Face mein Freund Schauen, was wir hier von bekommen Oh, das... Das war nice da Hielt sich. Juckt den nicht. Juckt den Nicht. Oha. Aber das werde ich nicht machen, sondern. Knowledge is power and I know a lot. So ich kann jetzt. Ja. Das ist das Beste, was ich machen kann. Der wird denken, dass ich irgendwas vorbereite. Tue ich aber nicht. Ja, jetzt habe ich ihn einfach da so einen Fireball rausgeballert. Damage Damit kriege ich das viel. Haut er hier die Das war das Beste, was ich tun kann haut er raus Alter <lacht> lucky erstmal schauen was wir hier bekommen oh, okay machen wir das. Was später toll ist. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Face gehen. Oh ne, der trade. Oh nein. Ich bin am Arsch. Und habe ich Charge? Ich glaube es nicht. Kann ich mich eigentlich Wie viel Schaden sind das? Oh, das sind 12, 16 Schaden. Habe ich keine Chance mehr. gelaufen ja ich war gleich weiter damit ich will mal etwas gemütlich hinsetzen und etwas trinken Bin wir einfach schon wieder gegen ein denkst Ach, na toll. Hm, das wäre eine ziemliche Verschwendung, ihn hier auf einzusetzen später. Was macht der Dude? Macht er nichts? Damit wäre ich sehr zufrieden. Meinetwegen kann auch ein firewall oder Ich begrüße ihn mal. Auch cool. Das nehme ich natürlich gerne mit. Los, können ist irgendwas mit viel Leben raus. Tu es. Tu es los. Los. Viel Leben. 3 Leben Oh Der trifft Oh Oh was eine Verschwendung Was eine Verschwendung mein gegner und Bälle macht nicht wenn ich ins spiel macht na egal macht das trotzdem so Hm, cool oh ja den nehme ich Die bekommen... For the you I got hmm. Oh yes... Oh yes... Auf jeden Fall... Okay, zwei Bananas, die nehme ich gerne. <lacht> hmm. Überlebte mit einem Leben. Können wir können immer auch mit zwei Bananen brüsten. Ah, das ist das Beste. Ja und all diese scheiß Combo raus. Nee, das bringt mir nix. Das ist ein Death Rattle. Perfekt. Oh nein. Ich hoffe, das ist kein Counter-Spell. muss das gilt jetzt aber einfach eingehen. Perfekt. Dumm. Das könnte mich jetzt ficken. Oh ja, das fickt mich. da kann ich mich nicht gegen schützen <lacht> weg damit oh, hätte ich auf den wegpacken können oder den einen von den beiden deine karten aus genau so meine ich das Raschte da mich aber den coin gegen den priest spiele ich oh. Hm. Ach, gerne. Oh Scheiße. Kommt recht. Ja, perfekt. Jetzt mal das war random, oder? Komm, treff. Yo! Hm. So also mache ich das. jetzt auch nichts gemacht alter Und doch hat es Naja nicht ganz aber fast ein versuch war es ja wert Das nehme ich jetzt am besten ich denke ich klaue in einem Minion Ach, aber langsam wird es etwas kritisch ich verliere die Kontrolle Na hau mal raus, krassen Karten ja. Ein paar Naja, wenigstens bekomme ich eine Karte dann noch Was greife ich an? Ich ihn an. Hm. Lol. Nicht schlecht. Was erhielt mich damit er... Okay. Wenn es den da Spaß macht. Todo. Mach doch jetzt mal deinen Zug, Alter hm. Nicht schlecht Gar nicht so schlecht Oh mein Gott Das war ein genialer Zug Das ist halt für mich hier ein bisschen Damage zu machen, Alter Das war ziemlich gut. Ah, jetzt habe ich zehn Damage jede Runde. Das heißt, ich habe nicht so ein Lite, wenn er nichts hinbekommt. Ach, die ist gar nicht mehr online, ups. Uhu, 40 Gold bekommen. Ach, okay, du spielst nix. spiel ich auch nix. Put apple on your head. Oh, nicht klar Hm, perfekt. Jetzt wird er reintrainen. What to do uh, what you want. So, uh, to Okay, wenn es das ist, was du möchtest. Damit ich das Feld konnte Kontrolle behalte, kann ich den einfach mal raus. Brauche ich nicht angreifen. Zug. Nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht. Und schade, dass nicht den anderen treffen können. Doch, das mache ich. Gueh Junkie. Hm, Entschuldigung, es hat kurz geklopft. Das spielt denn jetzt oder nicht? Hm, komm, scheiß drauf. Ups, ich will das Feld unter Kontrolle haben. Mir gehen langsam die Karten aus. Oh no, what a waste. Jetzt den und den hier weg. Das hätte besser traden können. Eindeutig ein Missplay. Gleich die Karte, die ich dachte, ups, na egal, läuft auf dasselbe hinaus. Was mit vier Leben? Oh, oh, oh, oh. That's nice. So, ich habe drei Damage. Perfekt, jetzt runde ich das hier und den Hit, nach den Hit brauche ich gar nicht. Sieht ziemlich gut für mich aus. Ach, okay. Nicht schlecht. Über den gehen die Karten los. So also kein Ding für mich. Den hier bringt ihn auch nichts. Das ist gut. Ich habe 5 Damage-Jede durch ihn hier, wenn Notfalls und Feld klären. Oho. Hoho, haut aus. Das war jetzt kein Eigentor. Mm, das sind sieben. Ach scheiße. Ich hätte den nicht spielen sollen. Dann hm, dumm gelaufen jetzt. Naja, egal. Passt. Der versucht echt meinen Fäden zu räumen. ich glaub's nicht. <lacht> so ein Noahent. echt ein Firestorm heißt das glaube ich ich weiß gar nicht mehr wie die karte hieß. ich vergesse immer wie die eine scheiß karte heißt Hm, süß. Den habe ich besiegt. Haha. <lacht> <lacht> Lol. Und vor der Karte dich so Angst ernsthaft. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ich glaub's nicht. Und weiter geht's. Muss ich echt erst zweimal verlieren, damit ich anfange zu so gewinnen oder was? Zu gewinnen, zu gewinnen, meinte ich. shop Hello. Kann ich die mal raus Wunder, ich wahrscheinlich die Karte spielen, oh yes. der Dude denkt, ich trade so gerne. auch, wenn ich jetzt einen Damage verschwendet habe. Ich denke, das war schon okay. mal so okay nicht schlecht zu etwas langsam aber nicht schlecht nicht in das spiel kann ich kein minion spielen Scheiß drauf Oh ne, Alter Das hat sich jetzt nicht gerade sehr gelohnt In jedem Zug habe ich die Chance eine Scheiße zu ziehen Oh, er gibt ihn Staff oh. Er macht jetzt richtig auf Welle. Nicht gerade sehr gelungen der hat kaum noch Karten und nichts auf dem Feld. Der ist sowas von am Arsch. Oh, süß. Oh, shit. Oh cool. Ha, Pech gehabt. Ja, den habe ich wohl gekonnt. Zerstört. sind das Vierwins, nö, drei. Ups. Zählen kann ich auch nicht mehr, Alter. <lacht> oh, gegen den Paladin. Auch ein neues Matchup. man da kann nichts machen dann mache ich nämlich auch nichts und ich hoffe im zug danach spielt er ein Dings, seine evil power und ich treffe ihn hier mit den juggle ja okay gerne Das Eindämmers im Face habe ich garantiert. Oder auch nicht. Oh, dumm gelaufen. Kraschin. Okay, ja, dann lohnt es sich natürlich, das jetzt zu machen. Was das wohl für ein Secret ist. Yeah, you Okay. Fehlt mein Mana. Du denkst jetzt echt, das juckt mich? Nicht so tragisch. Der okay, wird den hier angreifen. Was? Interessant Ich könnte es also Das vor. Hm, Dann wird auch die Fähigkeit oh. oh. Jetzt das Feld kontrollieren. Nein, kann ich nicht einmal mit dem Glück haben? <lacht> oh. Das ist echt voll auf Face? dachte schon zu den rein alles richtig gemacht. And and <lacht> Wirklich <lacht> lol Hm. Oh, ich hätte die zuerst spielen sollen. Oh, toll. Scheiße Missplay. Der gebracht. Ja, das war's damit, unser Arena-Run. Wir haben drei Wind Was bekommen wir tolles? Wir kommen einmal im Paket hier. Okay und 35 gold hat sich gelohnt würde ich sagen öffnen wir noch die packung, die packung <lacht> auch ein ganz gewöhnliches paket yeah. Okay, cool Naja, ist dafür sehr günstig, ist auch nicht schlecht eigentlich. Ganz okay die Karten, ich hoffe es hat euch gefallen diese Folge, deutsch ich nicht. Ihr dürft mich gerne abonnieren, Daumen nach oben hinterlassen, ansonsten haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.